Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Rookie Plus. Wir haben September und hier ist ein weiteres Spiel, das es hier wieder kostenlos für uns zu haben gibt. Batman Arkham Knight. Es ist der vierte Teil der Batman Reihe. Auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wie man natürlich hier gleich an der Grafik sehen kann. Ja, Gotham City ist völlig im Eimer. Alles ist verlassen, es ist ein neuer Bösewicht aufgetaucht. Und wer wäre da besser für geeignet, die Welt zu retten als Batman? Und ich bin Batman. So. Wir schauen uns das hier mal an. Okay. Komm hier, um. Todessprung. Okay. Assassin's Creed. Oh, nice. Also hier offene Welt. Können tun und lassen was wir wollen oh, man kann ja schön rumspringen und gleiten und machen und tun was man will so. scarecrow also hier kann man weg austeilen die typen haben alle keine chance gegen batman immer schön mit viereck schlagen dreick da und dann Wie gesagt, die Grafik ist in die Jahre gekommen. Ob. Aber das Spiel macht auf alle Fälle Laune. Das typische Heldengemetzel hier. Am besten kein Atom Smashing, sondern hier. Ist das is Batman? Die kommt um dich zu holen, mein Freund. Ja, ist ganz cool, wie man hier so überall rum kann. Mit der Zeit nervt es wahrscheinlich ein bisschen. So. Ja, der Enterhagen hat echt was. Kommen komm hier lang. Ja, da hoch müssen wir. Ja schön, schalten Lassen wir erstmal das signal aus oder was? Hier. Kommission Gordon. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Überspringen wir. Wir wollen ja nicht zu viel von der Story spoilern. Ich will euch nur einen kleinen Überblick. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Irgendwas ist hier los. Hopp, loslassen. Hopp. Ja. Uh, kann man schöne Kombis machen. Hätte den vermissten Polizisten. Ab, auslassen. Es ah. ist, ist Batman. Also man kann sich hier wirklich sehr schnell, schneller als spider durch die Stadt bewegen. Okay. Na, springen wir halt. Hopp. Und suchen nach dem vermissten Polizisten hier. Das gleich ein bisschen lahm. Die <lacht> Stadt so. also Die Typen haben hier überhaupt keine Chance. Geht alles sehr intuitiv. Der steht nochmal auf. Selber schuld. Bleib endlich liegen. Sehr schön. Also, hier geht's weiter. Da. Oh ja, der Polizist. Hammer gerettet. Sie sind sicher. Danke, Batman. Komm her, mein Kumpel. Ja, hast gedacht. Was machen wir da? Zack, machen wir da. Weg sind wir. Wie nassers Zack schmeißt man in die Ecke. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Die, die Chancen ausgleichen. Chance. Oh. Wo haben die bloß diese Militärausrüstung her? Okay, was ist alles? Ah, ich hole mein Auto. Sehr cool. Das ist eh das beste Batmobil. Übelst gut gepanzert. Also, hier Steuerung ziemlich arkadisch, bisschen schwammig. Wow. 5-6, sofort zurückziehen, Kranke Affen. Überlasst das, Batman. 5-6 hat einem direkten Raketenreifer erlitten. die er total. Verdammt! Bitte, Batman, du musst sie aufhalten. Keine Sorge, Jim. Der gehört mir. So, versuch hier ein bisschen den Raketen auszuweichen. Wäre erledigt. Ich muss den Fahrer ausquetschen und rausfinden, was er weiß. Ja, also quetsche mein Haus im wahrsten Sinne des Wortes. Und dummerweise kann man wohl nicht, wenn man kann ja nicht Sicht wechseln. Aber rennen kann er wohl nicht. Ah, wollte ich doch gar nicht. Alter, auf L1 holt man jederzeit das Auto. Okay. So. Wer bist du und was machst du hier? Fahr zur, zur Hölle, sagt er und will mir eine Spritze reindrücken. Ja, dann kriegt er selber ab. Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede, oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay. Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, breche ich dir den anderen. Den anderen Okay. So, ja. Wie gesagt, wollen wir hier nicht zu so viel verraten. Wir schauen mal. Wo geht's lang? Da geht's lang. Also man hat hier immer genug zu tun. Hoppala. Okay. Ah. <hums> Ja zwei und da oh, werden hier vom Möbel die Typen du uh, machst nix ja <lacht> oh, bis im Single sagt er. Ja, das ist wie eine Waffe in der Hand. Loser. Boah. eine Slow-Motion, wenn man den Typen da eins reinhaut. Sir, das ist Batman. Der ist hier. Hast du erwartet, mich zu finden? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kamera an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Schön Wenn du was Dummes versuchst, blase dir den oh, blase Schädel weg. Die sieht eh völlig am Ende aus. Okay, viel nackte Haut. Wir haben das Ziel, Sir. Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt, das ist Batman. Sir, der Panzer, den Sie haben, ist unbemannt. Gut. Dachte, das würde schwer werden. Nein, das erreichte schon. Sehr schön. ui. ui, ui, ui. 60 mm geschützt, einsatzbereit. Ja. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Da haben sie keine Chance. Die Bongos. Ah, ja, nicht schlecht. Okay. Also interessant. Wo sind wir denn? nicht eine Alarmzielerfassung nicht mit mir und hier haben wir noch einen Wo ist er? nein nein nein not in my house nicht in Gotham City ja das jetzt? Wie kommen wir hier wieder raus? Also Steuerung ist wirklich sehr eigensinnig. Okay, man muss hier an eine bestimmte Stelle fahren, um hier wieder rauszukommen. Wir gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. So. Schöner Rücksitz. Wunderbar. Ab in den Kofferraum. Ja, also man kann sich hier frei bewegen, kann alle mögliches Zeug machen. Ich denke mal, das bleibt jetzt hier nicht so. Jetzt am Anfang wird man hier so ein bisschen eingeführt und durch die Mission geführt, aber ich denke mal, gegen später kommen dann noch Nebenmissionen und mehrere Missionen. Und dann kann man hier tun lassen, was man will. Zeug einsammeln. Da ist zum Beispiel irgend so ein Rennen, so wie es aussieht. Also jede Menge ist geboten, lohnt sich auf alle Fälle, wenn man damit klarkommt, dass die Grafik hier schon in die Jahre gekommen ist, dass sich Batman hier ein bisschen langsam bewegt. Aber damit kommt man klar, man kann ja hier sich auf mehrere Arten fortbewegen. Dann hier schön mit dem Greifhaken überall hin, also man hat echt gut... Funktionen, um sich zu bewegen. jederzeit sein Auto rufen, kann sich überall hier hinziehen, zack. Ja, nicht schlecht. Ich und Batman können euch nur empfehlen, ladet euch das Spiel runter. Das sag ich, denn ich bin Batman. Also holt euch, spielt, wenn ihr Zeit habt und genießt es. Das war's für heute, euer Rookie. Ciao.